Mein Name ist Andreas. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bei Compress. Ursprünglich eine der beiden ersten Auszubildenden, die wir hier hatten. Und letztes Jahr mit der Ausbildung fertig geworden. Und seitdem halt hauptsächlich zuständig für Sidebuilding-Sachen, Projektmanagement. Und seit einigen Wochen, Monaten jetzt auch, wenn es um Fragen geht zum Zoller, zur Suchfunktion innerhalb von Drupal, bin ich die erste Ansprechperson bei Compress. Gut, da habe ich auch was über dich gelernt. Ähm, dann äh, kommen wir zum Thema, es geht um Solr und äh, um, also das ist, also erzähl uns einfach was, was ist Solr überhaupt, warum braucht man das? Also Solar ist äh, grundsätzlich eine eigenständige äh, Suchmaschine, die auf Java basiert, äh, die ursprünglich auf, die, auf, auf Lucene aufsetzt und die ähm, ein Framework bietet halt äh, Inhalte, egal aus welchen Systemen sie kommen, zu indexieren und äh, durchsuchbar zu machen. Okay, also das heißt, es ist nicht Drupal-spezifisch, sondern. Nein, es ist nicht Drupal-spezifisch, es ist eine der weit verbreitetsten Suchmaschinen, bzw. Also Suchmaschinenalgorithmen, äh, die es zurzeit gibt. Okay, gut. Ähm, und warum äh, soll man das nutzen, anstatt einfach bei Drupal die interne Suchfunktion zu nutzen? Weil es gibt es auch, oder? Man kann ja, man auch natürlich, man kann natürlich die, die, die Drupal-Core-Suche verwenden. Die hat allerdings den Nachteil, dass sie einfach nur eine reine Datenbank ist, sprich die sucht einfach nur den, den MySQL-Datenbank, einfach Volltextsuche. Sie hat zwar auch ein bisschen was von, von Relevanzsuche, Ähnlichkeitssuchen, allerdings ist sie einfach darauf nicht ausgelegt, sondern das ist halt dann speziell äh, darauf halt dass der Zoller wirklich ausgelegt und er hat da seine Stärken. Also Drupal-Seite oder einfach nur den Content darstellen und speichern und die der Solarisor hat dann eine performante, einfach durchsuchbare äh, Such-Server mhm, okay. Und wie wir am letzten Freitag gesehen haben, kann man alles Mögliche damit machen. Ähm, ja. Wir hatten eine Schulung zum Thema mit Markus Kalkbrenner und ähm, da haben wir und habt ihr äh, viel darüber gelernt. Ähm, kannst du einfach ganz kurz erzählen, das Prinzip, was ist Indizierung? Also warum kann ich nicht einfach sagen, ähm, ich suche einfach, die ganze Datenbank durch, bis ich das finde, was ich haben will. Auch der Soller ist ja nur eine Datenbank, ähm, ja. aber diese Datenbank ist halt schon so aufbereitet, dass äh, sie dort schon solche Sachen drin hat wie, wie Stemming, wie äh, Gewichtung von Inhalten, also sprich, eine, als dass einige. Äh, Textbausteine höher gewichtet werden als andere Textbausteine, was halt einfach die, die, die Core-Suche nicht hat. Die Core-Suche nimmt auf jeden jeden Text, packt ihn in seine Datenbank rein und äh, durchsucht sie dann. Okay. Also hat die Core-Suche dann auch an also ihn. Das wird ja. auch indiziert. Also ja. das, okay. Okay, gut. Also dann, das heißt, also Solar liefert nicht nur die Indizierungsfunktion, also diese Indizierung nee, die Indizierungsfunktion, sondern, sondern, sondern einfach nur die, äh, diese. Äh, die, die, die, der Suchalgorithmus, das gefällt Leute toll Okay, gut. Ja, das hatte ich vorher nicht richtig äh, verstanden. Da habe ich auch mal was äh, wieder gelernt. Ähm, und dann ähm, vielleicht kannst du, ähm, äh, ich hatte dich vorher gefragt, was äh, soll ist, und kannst du erkennen, warum ist das so kompliziert? Also, wir haben uns ähm, äh, Hilfe herangeholt, ähm, also von Markus mhm. Kalbrenner, dass du uns ein bisschen erzählt, wie das. Äh, Genau funktioniert. Warum ist das so kompliziert mit Solar? Also grundsätzlich von der Drupal-Seite her ist es nicht wirklich kompliziert. Es ist alles relativ einfach. Es gibt zwei verschiedene Module dafür, die dir schon eine sehr gute Integration liefern. Wie heißen die? Äh, das wäre einmal äh, Search API Solar. Das setzt auf die Search API auf. Und dann hast du noch Apache Solar Integration, ähm, was äh, auf die, was die Funktion der Core-Suche aufsetzt. Hat gehen mit dem Zoller-Backend hinten dran. Das sind die beiden Module, die einfach das von der Drupal-Seite her liefern. Interessanter wird es dann erst, wenn du zur Zoller-Seite wieder rübergehst und dort die richtige Konfiguration machst. Du hast halt dort die Möglichkeiten, dass du ein Stemming anmachst, also sprich Wörter auf ihren Wortstamm zurückführen heißt das im Endeffekt, sprich aus Hunde wird nur Hund. Sprich, alles, was irgendwie mit Hunde, Hunden, Hunde ist, wird einfach auf Hund reduziert ja. und dadurch einfacher zu indexieren bzw. Einfacher, einfacher zu durchsuchen. Ähm, und auch noch andere äh, Sachen, dass du halt äh, dafür sorgen kannst, dass ähm, einige, einzige Wörter, einige Wörter nicht äh, gestemmt werden, dass du ein Spell-Checking drin hast, dass die Chorsuche auch nicht hat. Sprich, wenn sich jemand vertippt, wird ihm halt dann so ein Did you mean? Mal, äh, Link angezeigt, ja. wo dann steht so, äh, Sie haben hier gerade das gesucht, äh, meinen Sie nicht vielleicht das, weil das passt ja. eigentlich viel, viel besser. Ja. Ähm, man hat eine Ähnlichkeitssuche, wodurch man sehr schnell ähm, und mit einer relativ hohen Validität ähnliche Artikel, also Related Content, äh, zu einem bestimmten Content rausfinden kann, was auch die Core-Suche nicht hat. Ähm, dort durchsucht er halt ähm, ja, also, Ausgehend von dem Artikel, auf dem ich mich befinde, übergibt er halt die ID und äh, prüft dann halt, was steht in, was steht in diesem einen Content drin und vergleicht jetzt alle weiteren Inhalte ja. miteinander. Ja. Ergebnis ist, dass er irgendwann sagt: So, dieser Artikel ist sehr ähnlich zu diesem Artikel und äh, dadurch äh, können wir davon ausgehen, dass dieser Artikel für den User auch noch relevant ist. Okay. Also, es bringt jede Menge. Funktionen mit, die auch für den Endnutzer sehr sinnvoll sind ja, ähm, Fälle. und stärkert auch Performance? Ähm, ja, für die, die Fälle, ähm, also eine ja. ähm, reine Suche über die SQL-Datenbank ähm, ist definitiv inperformanter als, äh, eine, als eine Suche, wie der Soller, der hat wirklich ganz gezielt darauf programmiert worden ist, Dinge zu durchsuchen, ja. was die SQL-Datenbank ja nicht ist. SQL-Datenbank okay. ist dazu da, Inhalte okay. zu speichern und nicht durchsuchbar ja. zu halten. Okay. Und wenn man sich überlegt, Stoller einzusetzen, man muss ziemlich viel Zeit dafür einplanen, oder weil dieser Tuning der Datenbank. Ja, genau. Also also nur nur ein Beispiel, das Markus gebracht hatte, war das mit der Sprache. Warum ist, warum ist das so kompliziert, ob es auf Deutsch ist oder auf Englisch, soll es eigentlich egal sein? Ne? Also grundsätzlich ist ja so, wir leben nun mal auf einer englisch dominierten Welt. Mhm. Und dort einfach alle Grundkonfigurationen, was Schwierigkeiten. In der Sprache betrifft, auch auf Englisch vorkonfiguriert. Wenn wir jetzt aber deutsche Sprache haben, dann haben wir sofort ein Problem, äh, was passiert, wenn ich die Umlaute im in index weglösche. lösche. Solche Sachen wie äh, aus äh, äh, Küchen, wenn ich das Ü zu ein U mache, dann haben wir Kuchen plötzlich. Und mhm. ähm, das ist natürlich äh, einfach ein komplett anderer Begriff. Also ich habe Kuchen, Kuchen oder Küchen durchsuche. Das sind solche Sachen, die einfach äh, bedacht werden müssen bei der Suche. Oder auch ähm, in Deutschen gibt es äh, die zusammengesetzten Wörter. Also äh, ein klassisches Beispiel in allen Blogs ist Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft. Ja. Ja. Äh, sprich, eigentlich nur wir Deutschen kennen das, dass wir einfach Wörter hintereinander weghängen. Ja. Und daraus wird in ein neues Wort, was andere Sprachen einfach nicht kennen. Ja. Und dafür gibt es halt Algorithmen beim, beim Zoller, die halt... Äh, Dort dann wieder die einzelnen Wörter auftrennen und einzeln indexieren. Und ich kann dann ja. auch verhindern, dass sie genau das machen, beziehungsweise ich kann dafür sorgen, dass sie es machen. Ja. Wodurch dann halt Donau-Dampfschifffahrt und wird als Donau-Dampf- und Schifffahrt. Und ich kann auch sagen Donau- und Dampfschifffahrt. Okay. Ja. Sind das dann Konfigurationen, die zum Großteil schon geliefert werden? von Die werden zum größten Teil schon geliefert. Allerdings, es gibt, um halt dieses Feintuning zu betreiben, im Zoller gibt es neben den reinen äh, Tokenizern und Filtern, die der Solar in der Schema XML voll, äh, speichert, äh, noch Textdateien, in denen halt dann genau solche Sachen gespeichert werden. Also ein eigenes Wörterbuch für deutsche Sprache, für, für Spellchecking. Natürlich klar ist, äh, englisches Spellchecking auf, äh, auf deutsche Wörter, wird wirklich, wirklich <lacht> funktionieren. Ähm, genau die gleichen Geschichten deutsche Stemmer, äh, weil halt ähm, Mehrzahl, Einzahl, Mehrzahl einfach im Englischen und im Deutschen einfach anders sind. Äh, wenn in Deutschland halt irgendwie EN rangehängen wird für Mehrzahl, für Mehrzahl, hm. äh, ist halt im Englischen irgendwie das S hinten dran. Hm. Ähm, und genau solche Sachen werden dann halt dann über den den Zoller gehört. Ja. Ja. okay. Also dann der Tipp wäre, wenn man sich damit beschäftigt und das operativ in einem Projekt einsetzen will, dann muss man auf jeden Fall Zeit dafür einplanen, dass man Genau, dieser Tuning macht. Ja, also es das heißt, ist nicht irgendwas, was man einfach, ja. äh, wie heißt das so, ähm, Drop-In? Ähm, nee das so ist nicht einfach nur so eine äh, Plug-and-Play-Geschichte, äh, sondern es, ist, äh, es bedarf Konfiguration und es bedarf auch äh, immer wieder ein, ein weiteres Feintuning. Sei es durch, hm. äh, durch die Gewichtung der Felder, äh, die sich einfach irgendwann verändern können. irgendwann hast du einfach also zum Beispiel wenn die Suchdatenbank datenbank sehr, sehr groß wird äh, äh, und ein Wort immer und immer wieder auftaucht, auf dann denkt sich irgendwann der Zoner auch, das ist äh, weniger relevant. Hm. gewichtig ist automatisch runter und schon wird dieser Suchbegriff nicht mehr gefunden, obwohl er eigentlich total wichtig wäre. Okay. Ja. Darauf muss man also achten. Also sprich, äh, Fine-Tuning auch im Betrieb ist jederzeit ja. nötig. Ja. Okay. Dann es lohnt sich auf jeden Fall, wie wir es getan haben, äh, sich Hilfe zu holen und sein Workshop. Ja zu ähm, organisieren. Wir sind äh, hier ein bisschen kompetenter geworden, was äh, SOLID betrifft und Denk wir werden auch. es auch in Projekte einsetzen. Wir werden es auch weiterhin nicht. in Projekte einsetzen. Wir haben ja jetzt vor knapp halbem Jahr 2001 zum ersten Mal angefangen. Ähm, laufen damit sehr gut, äh, setzen eigentlich mittlerweile das SOLID wirklich bei allen Projekten ein, auch wenn die Datenbank relativ klein ist. Der, der Grundeinstieg ist sehr einfach, nur das Feintuning braucht wirklich Zeit für die okay. Arbeit gut. und schon die Grundkonfiguration ist besser als die Druck. Ja. ja, sehr schön. Also ich sehe gerade, dass die anderen ähm, in die Mittagspause gehen. Dann, äh, ich will dich nicht davon abhalten, unsere Solle-Experte. Ja. <lacht> Danke für Danke deine Zeit. für mich.